AfD, du glaubst also, es gäbe keine Alternative für Deutschland und die eine Partei, die wirklich vernünftig ist, käme niemals im Parlament an? Kein Problem, wir haben das Wahlrecht. Vor der KPD müssen wir uns nicht mehr schützen und wir können die 5%-Hürde fallen lassen auf die Weise. Und wir führen Stittering ein. Du magst eine Partei, die maximal 0,1% der Stimmen in jedem Wahlen bekommt. Oder du magst Autofahrer, vielleicht ein paar Yoga-Springer aus dem Nachbarhaus oder die Humanisten. Die sind gut, sagen sie zumindest, aber wer hat von ihnen gehört? Das ist überhaupt kein Problem. Deine Partei, sagen wir, erhält 0,1% der Stimme in jeder Wahl. Und die sammelt sie jetzt. Solange, bis sie einen halben Listenplatz zusammen hat. Den runden wir auf, sie kommt ins Parlament und danach beginnt sie eben bei minus 0,5 Listen. Wieder zusammen. Die große Partei hat 23,4 Listenplätze. Die runden wir ab. Und im Jahr drauf kriegt sie 0,4 Listenplätze an Bonus. Auf die Weise haben wir ein extrem gerechtes Wahlrecht. Du kannst wählen, wen immer du willst. Und irgendwann kommt er ins Parlament. Und wer weiß, vielleicht macht er seine Sache ja so gut, dass man danach nicht mehr ohne ihn leben will.